Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 39 der zweiten Staffel und es ist eine Podcast-Premiere. Das heutige Gedicht heißt So schön kann der Sommer sein und ist natürlich aus dem Jahre 2022 und wird in der Kategorie Philosophisches erscheinen. Ja, so schön. Kann der Sommer sein. Was habe ich diese Woche geschwitzt? Ja. Ähm, ich bin ja jetzt, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht besonders schlank. Und ähm, jo, ähm, da ist das nicht das richtige Wetter für gewesen. Jo. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, all meine Gedichte nachzulesen, auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen, mir Nachrichten zu hinterlassen, E-Mails zu schreiben, auf meinen Blog zuzugreifen und vieles mehr. Natürlich wäre ich total froh, wenn ihr das auch nutzen würdet. Und ich wäre ebenso erfreut, wenn ihr diesen kleinen Podcast hier abonniert und ihn auch ehrlich bewertet. Das könnt ihr bei Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast und wie sie nicht alle heißen. Also eigentlich auf allen großen Plattform. Das heutige Gedicht habe ich geschrieben, als es in der vergangenen Woche so extrem heiß war. So schön kann der Sommer sein. Die Luft steht und fühlt sich an wie Seide. Kein Lüftchen verspricht lindernde Kühle. Es ist zu warm, egal, wie ich mich kleide. Kein Schwimmbad ist so nass, wie ich mich fühle. Jede Bewegung ist wie ein Schwimmzug im Becken. Nur die angenehme Abkühlung fehlt so ganz. Wie gerne würde ich jetzt an einem Rieseneis lecken, während ich meinen Hintern in den Bürostuhl pflanz, Selbst die Vögel sind zu so erschöpft zum Singen, es ist draußen still und unbewegt, während aus dem Radio nur Sommerhits erklingen, sich die Trägheit über mein Büro niederlegt. Die Fenster bleiben heute lieber geschlossen, frische Luft kommt eh nicht hinein. Noch tippe ich hier etwas verdrossen, denn ich würde lieber im Kühlhaus sein. Der Schweiß läuft in Strömen nicht nur über das Gesicht. Die Kleidung klebt an Arm und Bein. So viel wie ich müsste, trinke ich nicht. So schön kann der Sommer sein. Ja, ich weiß... Das Wetter ist eines der Themen, bei dem es wohl nie eine allgemeine Einigung geben wird. Egal wie das Wetter tatsächlich auch ist, irgendwer wird jammern und diesmal war ich das halt. Das Wetter war aber auch nicht nur für Dicke wie mich unerträglich, sondern auch alle anderen in meinem Umfeld waren erschöpft und matt. Und deshalb musste ich mir das Leid halt mal wieder von der Seele schreiben. Ich denke, ich war nicht der Einzige, dem es so ging. Und vielleicht erkennt sich der oder die eine oder andere ja wieder und mag mir davon in den Kommentaren oder per Mail berichten. Ja, jetzt ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder in der nächsten Woche dabei. Wenn es dann wieder heißt, Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, habt schöne Tage, habt viel Spaß und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald, ciao, euer Thorsten.